einem Studienaufenthalt im Ausland studierst du für ein oder mehrere Semester im Ausland. Es gibt auch die Möglichkeit, das gesamte Studium im Ausland zu absolvieren. Ein Studienaufenthalt im Ausland ist weltweit möglich. Am besten koordinierst du deinen Studienaufenthalt im Ausland mit dem jeweiligen Büro für internationale Beziehungen deiner Universität oder FH. Ein Studienaufenthalt im Ausland eignet sich für Studierende ab dem dritten Semester, die gerne eine Zeit lang im Ausland studieren möchten, Auslandserfahrung sammeln wollen und ein anderes Uni-Hochschulsystem kennenlernen wollen. Interesse geweckt? Dann hol dir weitere Informationen auf unserem Padlet auf slash einfach weg digital